mal im ICE zurück nach NRW wird die Traurigkeit in mir so nicht, Wenn zu Hause ruft die Pflicht, doch die in mir, da ist ein Traum entfacht. Beim nächsten Mal werde ich einfach bleiben und jeden Bahnhof meiden, der mich von Westerland entfernt. Beim nächsten Mal werde ich der Fähre winken, der auf Shampoos trinken. Und bleib auf Bild, Muss ich auch nachts im Strand schlafen, ich wäre gerne zum Verscham. Zülle mit Hut und der Gitarre morgens vor der war Gleich als ich das erste Mal auf fahre ständig hin und her, vom Ruhrgebiet bis hin zum Meer. Die Insel sinkt lässt mich nicht in Ruhe. Und wenn das so weitergeht, habe ich mir überlegt, dass ich bald das einzig Wahre tue. Beim nächsten Mal werde ich einfach bleiben, und jeden Bahnhof meilen, der mich von Westerland entfernt beim nächsten Mal, werde ich der Fähre winken, da auf Shampoos trinken und bleib auf Sylt. muss ich auch nachts in Strandfurt schlafen. ich einfach bleiben und jeden Bahnhof meiden und bleib auf Süd. muss ich auch nachts in Strandkorb schlafen, ich werde gerne zum Schafes mit Mut und der Gitarre täglich vorher frankbar. Beim nächsten Mal werde ich einfach bleiben und jeden Bahnhof. Bäre winken, da auf den Shampoo trinken und bleib wachsen. Der auf den Shampoo trinken und bleib wachsen. Der auf den Shampoo trinken und bleib wachsen.